Leute, heute geht es um das Verschwinden von Fensterrahmen und zwar gewollt. Manchmal ist es unter COMPIS ja, nicht gewünscht, dass der Fensterrahmen verschwindet. Aber manchmal möchte man, dass der Fensterrahmen verschwindet, sei es, weil es ein Webcam-Programm ist oder ähnliches. Ich zeige mal kurz wie. Dazu starte ich zunächst mal das Programm, wo der Fensterrahmen verschwinden soll. Und zwar stört mich an einem Bildschirmschoner, den ich unter Userlib X-Screen Safer habe. Der heißt GLS Cool. Der ist zwar ganz witzig, aber mir, ja, mir gefällt es halt nicht so, dass da oben das ganze Gedöns darüber steht. Gut. Was brauchen wir nun? Wir brauchen den Compis Config Settings Manager, um halt die obere Fensterleiste, wo hier jetzt zum Beispiel Compase, Config, Einstellungsmanager steht oder da GL Cool verschwinden zu lassen. Wir suchen im Filter nach Fensterdekorationen, Fensterdekorationen, nun hier steht so einiges. Ne? Fensterdekorationen für Fenster, da steht Annie, Das ist nicht die Annie. Sondern für alle Fenster sollen die Fensterrahmen da oben erscheinen, die Fensterdekorationen. Und das ist das, was wir ändern müssen. Hier ist ein Pluszeichen. Das Pluszeichen klicken wir an und dann bekommen wir Optionen, die Dinger verschwinden zu lassen. Kriterien bearbeiten. Ja, das wollen wir ändern. Nun, jetzt könnten wir uns die Fenster aussuchen, die keine Rahmen mehr haben sollen. Entweder nach Fenstertitel. Oder wenn es mehrere sind, bei mir sind es ja mehrere Bildschirmschoner, eine ganze Klasse. Wir wählen jetzt das Fenster aus mit Auswählen. Jetzt erscheint ja ein Farbenkreuz, ne? Auswählen. Hier hat er versehentlich den Compiz Config Settings Manager erwischt. Ich will aber das da. Ne? Die Klasse dieser Fenster ist in dem Fall bei mir jetzt zufällig Top Level Shell. Beziehung, ja, und... Oder, oder machen wir auf und und auf unkehren. So und jetzt einfach nur noch hinzufügen. Und dann sieht das so aus. Der komplette Spruch ist any in Klammern und nicht Klasse Top Level Shell. So, jetzt habe ich meine Maus gefunden. Und dann ist der Fensterrahmen da davon fort. Gut, wie kann man das noch bewegen? Alt Taste drücken, gedrückt halten, mit Maus draufklicken ist immer noch bewegbar, Alt-Taste drücken, Rechtsklick äh, kann man immer noch zum Beispiel maximieren. So, wenn einem das immer noch nicht gut genug ist, kann man, hatte ich schon mal gezeigt mit Opacity, Brightness Inseration, äh, das mit Alt und Rollrad nach hinten noch transparent machen. Ne? Kennt ihr noch? Habt ihr noch gemerkt? Ja. Opacity. Opacity müssen wir ja mal zurück. So. OP. Opacity, Brightness and Saturation hat eine gewisse Möglichkeit, das Ding transparent zu machen mit Alt-Button 4 und Alt-Button 5. Das sind die Rolltasten an der Maus. So, jetzt sieht es schon ganz gut aus hier. Unter Linux Ubuntu Mate habe ich die Möglichkeit, die Leiste zu ändern, dass die Verbergen Knöpfe angezeigt werden, ne? dann kann ich die auch noch verschwinden lassen. Das hat jetzt zwar mit dem Titel, wenn es der Titel nicht zu tun, aber klick auf den Pfeil und dann sieht er schon besser aus. Ja, wie gesagt, das geht bei Ubuntu Made, wo man ein klasse, klassisches Gnome-Panel hat, durchaus noch, gegebenenfalls alt, und Rechtsklick, dann sollte das gehen. Ich hoffe, ihr geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und Tschüss.